Hoi, wir sind Lehrling von Mondelees und wir machen hier unsere KV-Lehre. Wir zeigen dir jetzt unseren Alltag. Komm noch mit! Als KV-Lehrling bei Mondelees besuchst du in diesen drei Jahren sechs verschiedene Abteilungen. Im ersten Jahr wären das Human Resources und Customer Service. Die Hauptaufgabe von Human Resources ist das Planen von internen Events, das Bearbeiten von persönlichen Informationen und das Verteilen von der Post in der Abteilung. Im zweiten Lehrjahr ist man in der Abteilung Sales Operation und Category Planning. Das Arbeitsklima untereinander gefällt uns sehr und am Ende der Lehre haben wir Lernende dank der sechs Abteilungen die Vielfalt von kaufmännischen Berufs kennengelernt. Und unsere Praxisbildner, wie auch unsere Berufsbildnerinnen, nehmen sich Zeit und unterstützen uns. Und im letzten Jahr ist man im Marketing und World Travel Retail. Als internationale Firma sind Sprachen sehr wichtig und vor allem das Englische wird bei uns oft verwendet. Wir werden bei Schulmaterial, wie auch beim Sprachüberenthalt, hundertprozentig finanziell unterstützt. Kommt für den Kanton Zürich ein ZVV-Abo über, könnt gemeinsam in unserem internen Fitnessstudio Sport machen und auch in unserer internen Kantine vergünstigt essen. Das Spezielle bei uns ist, dass wir mit weltweit bekannten Produkten arbeiten und wir auch privat konsumieren. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in Mondelis und in unsere Lehrstil bekommen. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich jetzt. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.